Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil des Online-Lernmoduls Videos kommentieren und diskutieren. Und äh, dieser Beitrag ist letzten Endes ein Lernszenario, was ich Ihnen intensiver vorstellen möchte, haben mit den Ausgangsbedingungen, aber wie natürlich, was da hinten auch bei rumgekommen ist und die Zielsetzung von dieses Lernszenarios sind im Prinzip kommunikative Kompetenzen. Bei den Studierenden zu fördern, aber auch selber zu lernen, wie man kommunikative Kompetenzen fördert und das im Bereich der beruflichen Lehrerbildung. Der Vortrag ist in vier Teile gegliedert, Anforderungen, Theorie, Design und Abschluss. In den Anforderungen schauen wir uns einmal kurz die Anforderungen der Lehrerbildung im Allgemeinen an, aber natürlich auch die damit verknüpfte Zielsetzung. Dann die dahinterstehende Theorie, mit der wir arbeiten, A, natürlich die Gesprächssituationen, aber auch die Methoden und Medien, die eingesetzt werden in diesem lehr lern szenario Im Design stelle ich Ihnen ein konkreter Seminarkonzept vor, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Konzept des Feedbacks geben. Und im Abschluss schauen wir mal dahin, was war denn das überhaupt jetzt für einen Forschungs- und Entwicklungsprozess, den wir hier eingesetzt haben und was ist bis jetzt unser Resümee.